Wir sind wieder bei der Osteopi am Zentral beim Mike Stadler. Ich freue mich, wieder da zu sein. Und jetzt fangen wir an mit investieren. Und da gibt es ein paar Fragen, die kann man eigentlich nur miteinander diskutieren. Da gibt es keine eindeutige Antwort, das sind persönliche Entscheidungen. Mike, wie geht's dir heute? Tipptopp, top, das war sehr gut. Ich bin gespannt. <lacht> okay. Und du hast dir sicher schon Gedanken gemacht, dass du das Konto eröffnet, wo willst du investieren willst. Das müssen wir jetzt herausfinden. Also, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Okay, also das Problem ist, ich kann dir nicht sagen, wo man investieren kann. Ich kann dir nur sagen, es macht einen Unterschied. Aber <lacht> wir wissen heute leider sehr, sehr wenig über die Zukunft. Ich habe gerade ein ganz spannendes Buch gelesen von Klaus Wellershoff. Das ist ein grosser Ökonom in der Schweiz, der für es geschafft hat, mittlerweile selbstständig ist. Und er ähm, sagt, die, die einfachste Strategie, dass man einfach verschiedene Töpfe tut, ist die gescheitste. Er sagt, so, ein Fünftel Aktien, ein Fünftel Operationen, ein Fünftel Ausland, ein Viertel etc. Er hat ganz verschiedene Ideen. Weil er einfach nicht weiss, was angeht. Was er aber auch sagt, ist, die Schweiz ist momentan recht teuer. Momentan. Also, die Schweiz ist recht teuer. Und Amerika auch. Ist auch recht teuer, was Aktien anbelangt. Und insbesondere sind die Zinsen so tief, dass, wenn die zurückkommen, muss man eigentlich davon ausgehen, dass sich die Aktienpreise gegen unten korrigieren werden. Mhm. Wir wollen also irgendwie ein bisschen herausfinden, wo es nur Titel hat, wo die vielleicht von der Korrektur weniger betroffen sind. Und jetzt musst du dir mal überlegen, die meisten Anleger gerne im eigenen Land anlegen. Und es ist wirklich so, dass momentan die Schweiz teuer ist. Wir finden aber auch in der Schweiz Aktien, die gut sind. Mhm. Oder sonst kann man sich überlegen, einen anderen Staat zu legen, man das Gefühl hat, das könnte noch kommen. Das ist vielleicht auch unter, unterschätzt. Das muss ich jetzt wirklich dir überlassen. In welche Richtung willst du gehen? Also, Schweizer Markt ist sicher eine Option, aber das ist von mir nicht so entscheidend. Ich denke eher, das war eine emotionale Entscheidung, im Sinne von, ob man sich mit so einer Firma nähern kann. Irgendwie wohlfühlen, sage ich mal. Wenn man das Gefühl hat, ja, da kann ich dazu stehen, dass ich das eine Aktie kaufe, vor einer gewissen Firma. Also ein bisschen etwas über die Firma zu wissen, denke ich, für mich jetzt in dieser in Phase, in der ich jetzt bin, ist sicher gut. Ja, okay. Also, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, wie du Aktien bei uns findest kannst investieren Die eine ist, du schaust auf unseren Newsletter, die einmal, im Monat, einmal in der Woche rauskommt und wo die mhm. Top Ten-Liste gibt. Möchtest wir mal. mal Portugal anschauen? du mal Portugal Das war im 2. März. Die Top 10 Liste von Portugal. Mhm. Ähm, wir äh, haben hier mal die, die wirklich gute Value-Aktien sind. Das ist interessant. Papierprodukte, ja. Platz 2. Aber das ist eine grösse äh, Medium. Ja. Die, Firma, die Firmengrösse ist eher... Da hast du mir empfohlen, auf die grossen, also xl, xxl zu schauen. Ja. Also die grossen sind einfach der Vorteil, ähm, dass du... Ähm, Sicherer bist bezüglich deinem persönlichen Schutz. Wenn es da Verwaltungsräte gibt, mhm. andere professionelle Anleger, mhm. die aufpassen, dass das Unternehmen richtig geführt wird. Ja, wir Und haben jetzt vorhin ja. gerade über Bücher, über zeitgemäß okay. oder nicht geredet. Also Papierprodukte finde ich doch, das doch mal grundsätzlich sympathisch. Also, der Value-Rang ist zwar sehr gut, mhm. äh, der Wachstumsrang ist nicht so gut. Mhm. Das heisst, dass die Aktie wächst ein wenig weniger als. Ähm, der Durchschnitt, Sicherheit heisst, sie hat relativ viel äh, Schulden mhm. im Vergleich zum investierten Kombiniert ist es dann 42. Da können wir ja anfangs noch bei dem Combined schauen, es genau. Sinn macht. Ja. Das ist die kombinierte. Mhm. Da sind vier, fünf Firmen drauf. Da ja. haben wir sie ja wieder drauf, die Sempa. Mhm. Oder ist es die, die wir angeschaut haben, die oder nicht? Nein, jetzt die auf dem Platz da. Jetzt gehen wir doch schnell schauen, was der Sicherheitsrang da genau sagt. Hm? Ähm, sie haben tatsächlich eine relativ grosse Verschuldung. Man hm? hat mhm. eine kleine Liquidität. Mhm. Es ist aber alles langfristig. oder Refinanzierung heisst kurzfristig, sieht es eigentlich nicht so schlecht aus. Trotzdem Ich will mich jetzt auch nicht wohlfühlen bei einer mittelgroßen Firma, weil ich es nicht so wohlfühle, wenn sie so stark ja. verschuldet ist. Gehen wir in diesem Fall mal auf Österreich schauen. ist genau. vorgeschlagen. HTX. Hm? Gut. Also, das wäre zuerst einmal die Währungsstrategie, oder? Mhm. Da haben wir. Also, du, es. du mal durch, was dich interessiert. Also, du gehst <lacht> echt mal die Branche an, oder? Stahl, landwirtschaftliche Produkte, Versicherungen, Telekommunikation, Baumaterial. Ich so vor. Ich fange auch wieder an mit der, mit der, mit der Branche Momentan und überlege mhm. mir jetzt... Ich überlege mir jetzt momentan, überlege ich mir so ein bisschen, wer wird von einer Korrektur weniger betroffen, oder? Okay. Ach, schwierig, hm? vielleicht noch am ehesten die österreichische Post. <lacht> <lacht> Aber das ist vielleicht nicht das erste. Die die Aber schau mir doch mal in diesem Fall einfach die Stahlgeschichte geschichte mal an. Also wir wenn, wenn, wenn schon ein Nummer 1-Rating ähm, haben. Also die Vestalpine. Mhm. Die ist gut aufgestellt, die, die wächst, die hat einen guten Value. Überall grün. Sie meint da nie, nicht, äh, nie nicht ein Fragezeichen. Jetzt kannst du verschiedene Sachen machen. Eine ist einfach mal auf die Webseite gehen. Mhm. Mach ich oft. Glaubt mhm. wir das doch gerade halt am besten. Friendly products and processes, ja, yeah, okay. Zeit vermutlich zu tun. Das Stahl ist dann Das ist nicht Interessant, dass ist gerade in, der in dem politischen Kontext von Stahlzahlen und mhm. äh, dass es gerade in diesem Moment eine gute Bewertung gibt. Das ist vielleicht auch der Grund, oder? Also weißt, dass es ja. Im Prinzip, wenn man jetzt Angst hat vor dem Stahltarif, dass man die Firma sehr schlecht bewertet oder also tiefer bewertet ja. als andere in Branchen. Ja. Was man können machen auch machen können, was auch noch eine Möglichkeit ist, man kann da unten also wenn, ich, wenn ich da weiter unten anschaue, mhm. äh, haben wir da extra ein paar Links äh, aufgebaut, wo um wir können schauen, was gibt's für News Management, Mitarbeiter auch Wikipedia über die Firma. Aber das Interessante ist mal ähm, News, dann hast du automatisch im Prinzip News, die äh, sich um das Thema Aktien handelt. Mhm. Oder? Und da siehst du US-Präsident Trump, da äh, fällt das schon auf, von der Börse Express, oder? Und das zwar ist die heißt, Strafzölle. Also, genau, Strafzölle, also nennen die Strafzölle der USA. Was sie meinst bloß, du dort? Also, sie sind ausgegangen, also, sie haben positiv okay. auf die Strafzölle reagiert. Das ist eigentlich komisch. <lacht> Eigentlich können sie auch auf dem Wirtschaft daten, wenn selbst wenn sie negativ betroffen ist. Was ich weiß über die Stahlindustrie, ist, dass sie wirklich schwierige Zeit hinter sich hat. Mhm. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil dann haben alle so ein das Gefühl, da passiert nichts mehr. Mhm. Also, das ist, das ist ein meine Erfahrung, oder? Dass mhm. die Börse immer so ein noch mehr das macht, was alle schon wissen. Also, wenn ja. alle wissen, es geht der deutschen Stahlindustrie schlecht, dann werden die Stahlfirmen überbestrafen. Also sie sagen dann nicht, ja, die Leute übertreiben, quasi die Gesellschaft übertreibt, das wird sich schon wieder korrigieren und sie gehen weniger runter mit dem Preis, sondern sie gehen noch mehr runter, ja. als sie eigentlich müssten. Das überzeichnet. Sie sind böse und oft übertrieben, also ja. sie schlechte News schlechter bewerten, also gravierender Umsätze im Aktienpreis und das Gleiche ja mit den guten News. Oder? Also wenn, mhm. Wenn, äh, wenn Technologieaktien in Amerika wahnsinnig in Mode sind, weil alle reden nur noch von einer Technologieaktie dann die Börsen tendenziell die Aktien nochmals besser, bewerten okay. als ähm, mhm. eigentlich die guten News wieder suggerieren würden. Mhm. Also das hat etwas damit zu tun, dass äh, die Menschen halt einfach überreagieren. Oder sie machen gerne das, was alle anderen machen, und dadurch ist es eine Art wie, wenn du einen Schwarm vorstellst, dann geht er immer in die zweite eine Richtung und in die zweite die andere Richtung. Also das wäre für mich eine Erklärung, warum jetzt das Unternehmen äh, relativ attraktiv bewertet ist. Weil halt die ganze Stahlbranche ganz schlecht ist. Schauen wir noch mal auf äh, die Liste, drauf, ob es noch Alternativen gibt. Ich eine Alternative suchen. Geben wir zurück. Wenn wir jetzt den so. Value-Rang anschauen, können wir vielleicht noch den kombinierten Rang anschauen. Von Westalpine. Und du hast aber ja eine, eine Rangliste. 2,80. Also darum ist auf der Top-10-Liste sowohl beim Value-Rating als auch beim kombinierten Also ich würde sagen, rein finanziell äh, sieht Alpine, Alpine im Vergleich zu anderen äh, Firmen in dieser Branche stark Stahl sieht sie relativ gut bewertet mm -hmm. aus, relativ solid finanziert aus. Mm -hmm. ähm, das ist auch noch etwas Wichtiges im Sicherheitsrang. Wenn jemand eine, eine tiefe Sicherheit ausweist, also relativ viele Schulden hat, dann ist das eigentlich positiv, wenn es umgeht, denn dann hat man wie noch mehr Hebel quasi zum noch weiter runter aber es ist dann schlecht wenn es abgeht ja darum wäre ich Angst hast vor einer Korrektur was wir momentan alle so Hand, haben wäre ich eher vorsichtig mit Firmen mit tieferer Sicherheit wie die reagieren stärker ja. ja ich habe jetzt hier mal noch in der kombinierten Anlagestrategie was mit dort die, die die drei vorderen Bewertungen kombinieren oder ist das richtig genau ja es kombiniert alles zusammen schaut dann noch im Vergleich zu einer anderen peer äh, pier firmen an vergleichbaren ja, Aktien ja. sind die drei Karteren eher durchschnittlich, überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich. Mhm. Ja, da hat es zwei Firmen, die ich schon ein paar Mal angeschaut habe, äh, Lenzing, wo ich mich übrigens entschieden habe auch zu kaufen, mhm. aufgrund von, von meinem Video-Editor, der gesagt hat, das wäre eigentlich noch eine spannende Aktie, der ist nämlich in Serbien, das ist der Nächte von Österreich, und der hat das angeschaut, Die machen die machen interessant. Die machen Holzfasere für ähm, wenn man das anschaut, das Lenzing. Die machen Holzfasere für also für äh, Kleider. Okay. Fibers for Life. Lenzing Fibers feel natural because they are natural. Es geht um Holz oder was Rohstoff, was Rohstoff, mhm. wo in Textilien verwendet wird. Und das ist jetzt, wenn man jetzt den Lenzing angelohgt, der hat eigentlich überall super äh, super Rang. Ich habe das einmal noch genauer angeschaut auf der Webseite. Mhm. Ich glaube, es ist auch sehr stark von einer Familie dominiert. Es ist noch interessant, jetzt da der Titel auf dem Rating ist. Chemikalien oder im weitesten Sinn, das macht noch nicht, so einen, noch nicht so einen sympathischen Eindruck. Wenn ihr ja. auf ihre Webseite geht, reden sie von Fibers for Life. Ja. Also, also das Marketing funktioniert in dem Fall da schon gut. Ich also bin jetzt positiv überrascht, Eine andere Aktie, die ich am Kaufen bin, ist Endesa, ist eine Stromversorgerin in Spanien. Und äh, da siehst du überall Windturbinen und, äh, okay. und, und, und Solarkraftwerke, aber es macht irgendwie, wenn du was das wirklich ist, es wirklich ist. Zum Drittel ist es äh, Nuklearenergie und zum äh, weiteren Drittel ist es Gas. Ähm, ich kaufe jetzt die Firma auch. Ich, ich, ich, ich habe einen Grund dazu. Ich, ich finde einfach, die, ich glaube, Spanien äh, hat eine Zukunft. Okay. Und äh, ist momentan unterschätzt, habe ich den Eindruck. Und gerade wenn du denkst, es gibt eine Korrektur im Markt, dürfte ein Stromversorger einfach solider sein. Ein mhm. Stromversorger dürfte weniger runterfallen als eine normale Aktien, weil sie mhm. doch den Strom braucht auch weiterhin. Oder? Und äh, natürlich momentan ist die Nucular Energie total im Verruf. Ich bin auch dagegen, ich finde es gefährlich. Aber äh, ich weiss nicht, ob das, wirklich, ob das nicht auch wieder übertrieben negativ bewertet wird. Es kommt ja nur darauf an, übertreibt der Markt in der Beurteilung dieses Problems oder übertreibt er nicht. Nicht, ob ein Problem ist. Es darf ein ja, Problem sein, das... wenn der Marktpreis umso günstiger ist, ist es mhm. immer okay. Mhm. Aber natürlich auch Chemiefirmen sieht man oft, wenn man auf die Webseite geht, ist alles grün oder bei den Energiefirmen ist alles äh, äh, ist also vor, ne? blau und grün. <lacht> blau und grün, genau. Mhm. <lacht> und äh, doch sind es Chemiefirmen. Also, es ist sicherlich eine Chemiefirma, die, die Holzmaterial herstellt. Und das ist Ihr Kerngeschäft? Das ist Ihr Kerngeschäft, ja. Und da sehen wir hier noch Ihre Performance auf der Letzing. Share. Sind sogar stark gesunken, ein Drittel. He? Das heißt, das ist ja der Grund, warum das ja. eine Value Aktie ist. Ja. Vielleicht gibt es schlechte News zu der Firma. Ja. Ähm, also das könnte durchaus sein. Das ist interessant. Lenzing-Aktie, warum Anleger jetzt einsteigen sollten. Gehen wir doch mal hören, was der Percy Online dazu gesagt hat. Ähm, vermutlich sind sie aus einem Grund abgestraft worden. Spannend. Also das finde ich sehr, also, das sieht sieht spannend, sehr überraschend positiv aus für mich. Ähm. Gut, ja. Die Grösse der Firma entspricht einer XL einer XXL-Geschichte, ist das richtig? Ich muss schnell schauen, die Grösse der Firma ist Large. Ja. Ja. Also ich würde sagen, ähm, ja, man sollte vor allem auf grosse Firmen achten. Mhm. Aber Large Aber ist jetzt, das Minimum? Wir reden jetzt Fall. von einem kleinen Einsatz. Du mhm. darfst nicht vergessen, du, du sparst jetzt 30 Jahre lang. Das ist deine erste Aktie. Mhm. Und wir kaufen noch eine zweite, eine dritte das Jahr. Mhm. Aber ähm, äh, es, ist nicht, es wird nicht wahnsinnig schlimm sein, wenn es der, die erste Aktie eine falsche Entscheidung war. Nicht. Jetzt ist sie schon Drittel runtergeheckt, jetzt ist sie deutlich günstiger. Mhm. Also scheint der gute Moment zu sie eigentlich günstiger Also ich habe es gekauft, muss ich sagen. <lacht> ich freue mich jetzt, dass wir mit dir diskutieren können. Das macht dann mein eigenes Video schneller. <lacht> wenn wir nochmal zurück zur Top 10 Genau. Mhm. Ähm, Gerne, ja. Wenn du eine auf, auf der zweiten Stufe, ja. oder auf der zweiten Ebene unter Lenzing, ist die Andritz, die Industriemaschinen. Also Maschinen, oder Chemikalien brauchst du regelmäßig. Also in der Regel, also wenn du zum Beispiel Kleider herstellst, dann musst du jedes Jahr Kleider, also Rohstoff haben dafür. Mhm. Aber Maschinen kaufst du dann, wenn du wieder Geld hast. Mhm. Das heisst, die Maschinenbauer sind extrem zyklisch, oder? die gehen viel mehr runter und ab. Runter. Mhm. Oder während alles, was also Grundstoff ist und so, ja. das ist eigentlich mehr so ein bisschen horizontal. Natürlich braucht es mehr in guten mhm. Zeiten und weniger schlechte Zeiten, aber braucht es eigentlich immer ein bisschen landwirtschaftliche Produkte wären auch eher stabil. Ja. Ich glaube, das gefällt eher weniger. Wenn sicher etwas was wir noch heute können. ist Medium ist nochmal kleiner als Lenzing. Mhm. Ich finde Öl und jetzt auch Versicherungen und Banken finde ich immer so heikel, oder? Das ist, ich glaube, nicht so richtig als Öl oder In Zukunft. Und ich glaube, Banken und Versicherungen werden eine schwere Zeit vor sich haben. Mhm. Die tiefen Zinsen. Oder wenn die Zinsen abgehen, heisst das, dass die die ganzen Werte der Sachen gehen. Ja. Und das heisst, sie können ja momentan nicht mehr wahnsinnig viel weiter abgeben. Das heisst, das bedeutet, auch die Banken und die können weniger Geld verdienen, weil sie <lacht> ja weniger Zinsen haben. Also das ist wirklich, dort würde ich jetzt momentan nicht hingehen. Also, Grundchemikalien, äh, Lenzing, aufgrund von den wenigen, die, ich, die wir jetzt angeschaut haben, fände ich das durchaus eine Option. Und interessant. Sowohl inhaltlich Ja, also ich denke, jetzt ist wir Zeit, um mal das erste Mal so etwas okay. zu wagen. Ja, ist gut. Also machen wir das. Ich mache es auch. Mhm. Gut. Danke, Mike. Danke, Dann haben Unser ersten Job gefühlt. Sehr gut. <lacht> gut. Sehr schön. Okay. <lacht>